Das Internet ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus unserer Arbeit, ähm, sowohl in den Projekten selbst als auch auf Büroebene, weil wir äh, ganz viel auch mit Cloud-Diensten arbeiten und so weiter und ganz viele Sachen im Internet auch hinterlegen für unsere ähm, Mitarbeiter und Teamer. Das hat natürlich schon ein bisschen was Beängstigendes, dass man ähm, so angewiesen ist darauf, dass die Verbindung steht und auch nicht wegbricht, auch während der Projekte nicht, weil die Jugendlichen viel im Internet arbeiten, aber ähm, das ist was, womit wir bisher gut klargekommen sind und was auch keine Probleme bereitet hat. Ähm, darüber hinaus diskutieren wir viel mit Teilnehmenden und deren, ähm, deren Peer Groups im Internet. Wir schreiben Seminare aus, wir holen Informationen ein. Und äh, Twitter als Netzwerk hat uns einfach ganz viele neue Impulse und ähm, Möglichkeiten eröffnet.